Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um das sogenannte Facebook Creator Studio. Das wird wahrscheinlich in naher Zukunft ein bisschen äh, oder wahrscheinlich abgeschaltet, gehe ich mal von aus, weil die Business Suite gerade im äh, Kommen ist, am Ausrollen ist bei verschiedensten Accounts. Ob du die hast, äh, kannst du nachvollziehen auf business.facebook.com slash latest. Das Creator Studio ist erreichbar unter business.facebook.com/creatorstudio. Und äh, ich zeige dir nach dem Intro, wie es funktioniert. Hier sind wir jetzt also im Creator Studio drin. Es äh, sieht oder sieht fast ähnlich aus wie die Business Suite. Wobei die Business Suite noch ein paar andere Funktionen hat. Und über die Business Suite kannst du auch entsprechend Rechte verwalten für deine Seite, wenn du Administrator bist äh, und so weiter. Und das sieht ein bisschen anders aus. Ne? Du hast aber schon das Erste, was äh, hier favorisiert wird, ist äh, Story. Dann kannst du ein Video hochladen. Und hier der Unterschied zu der Business Suite: Hier kannst du direkt live gehen. Ich gehe davon aus, dass man vielleicht beides äh, parallel laufen lassen wird, weil ich finde sowohl das Creator Studio auch die, als auch die Business Suite äh, beides haben ihre Dasein oder beide haben ihre Daseinsberechtigung. Und ich zeige dir jetzt mal ein bisschen, äh, was du hier machen kannst. Also kannst hier direkt Poster etwas, einen Post erstellen zu deinen verschiedenen äh, Seiten, wo du Zugang hast dann kannst du hier direkt eine Story erstellen, auch wieder einzeln. Und das ist schon mal der Unterschied. In der Business Suite kannst du für beides, also für Instagram als auch Facebook, jeweils einen Post und eine äh, eine Story erstellen. Das kannst du hier nicht. Hier hier oben auf die äh, Story-Funktion und hier hast du Facebook. Das heißt, äh, hier musst du die Posts einzeln machen und kannst sie nicht einmal für beide aufspielen. Dann hier live gehen, dann geht es in den äh, Live-Modus rein. Schauen wir mal hier, eine Live-Übertragung starten. Dann kommst du hier in den sogenannten Live-Producer rein, wo du dann alles einstellen kannst für Facebook Live. Dazu gibt es dann aber mal ein anderes Video, weil ich ja jetzt gerade ums Thema des Creator Studios ein Video mache. Dann gibt es hier die Benachrichtigungen. Die sind äh, vor allem drin, um äh, hier zum Beispiel, wenn, wenn jemand kommentiert, jemand geliked hat und so weiter, findest du hier die Benachrichtigungen, auch die Updates, Empfehlungen, das sind immer die gleichen Empfehlungen, die klicke ich immer weg oder eben auch Warnungen, falls irgendwo mit deiner Seite oder irgendetwas nicht stimmt. Dann haben wir hier die Insights. Das ist noch relativ aufschlussreich, vor allem deswegen, weil du hier siehst, äh, zum Beispiel, wie deine Zielgruppe sich aus, auswirkt auf das, was auch immer du machst. Ich habe jetzt hier ein bisschen wenig Daten von, äh, meiner, von dieser Seite, die ich hier ausgewählt habe. Und du siehst, jetzt hat er gewechselt in nur eine Seite. Das heißt, hier musst du dann wieder ändern auf andere Seiten. Und dieser hans was ist halt meine Testseite, mit der ich verschiedene Dinge dann entsprechend teste. Deswegen hast du hier auch nicht unbedingt viele Informationen drin, wie du dir das dann entsprechend anschauen kannst. Ein Punkt mit der Loyalität. Ich wechsle jetzt mal. Ich hoffe, ich finde hier ein bisschen mehr Infos. Zum Thema der Loyalität. Also hier siehst du, wie die Zielgruppe mit deiner Seite entsprechend äh, interagiert. Das heißt, du siehst hier die, die Aufrufe, die wiederkehrenden Zuschauer und die Netto Follower. Du hast hier auch die Zuschauerbindung drin. Du siehst, wie lange zum Beispiel die Leute äh, deine Videos anschauen und so weiter. Drei Sekündige, 15 Sekündige und eine Minütige Aufrufe. Das ist also noch ein bisschen ausführlicher hier im Creator Studio drin. Dann haben wir hier die Call to Actions, Performance, Umsatzsteigerung und so weiter. Also da gibt es einige Dinge, die du anschauen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Post noch nicht veröffentlicht hast, ich habe hier jetzt gerade einen drin, der geht also morgen raus, Facebook-Seite Stalker blockieren. Das ist ein Beitrag, ein Videobeitrag, den ich morgen erst veröffentliche, also am 10.2. Jetzt haben wir den 9.2. an dem ich dieses Video erstelle. Und auch zu Demonstrationszwecken habe ich hier jetzt eben so einen geplanten Beitrag gemacht. Wenn du Beiträge noch nicht veröffentlicht hast und die zum Beispiel noch bearbeitet werden müssen, kannst du auch die unter den Entwürfen entsprechend finden. Und so hast du natürlich die Möglichkeit, auch deine, deine, äh, deine Posts zu planen oder eben auch in Entwürfe und mit mehreren Personen zusammenzuarbeiten. Ist also relativ ausführlich. Dann siehst du hier auch noch die Videos, die Live-Videos, die Fotos, die Links und die Texte. Hier kannst du also nach äh, nach Videos oder nach Live-Videos und so weiter entsprechend filtern. Und jetzt kommen wir hier auch zu einem Bereich, der ist neu. Das nennt sich der Kalender. Und in diesem Kalender siehst du deine vergangenen Posts und deine noch kommenden Posts. Also siehst hier. Ich habe hier am Donnerstag 16.57 Uhr, kann ich hier draufklicken. Dann geht direkt der Beitrag auf. Und ich sehe, was ich hier denn äh, veröffentliche. Und auch weiter siehst du dann die geplanten. Ich habe jetzt noch nichts geplant auf meiner Seite. Ich mache das relativ ad hoc. Ne? Also hier kannst du dann auch entsprechend im Kalender das Ganze dir anzeigen lassen und eben auch direkt hier oben einen neuen Beitrag erstellen. Und auch hier wieder die Möglichkeit Fotos hinzuzufügen, Videos hinzuzufügen und auch hier eine Live-Übertragung zu starten. Du kannst hier noch speziellen Sponsor markieren, also wenn du zum Beispiel eine Partnerschaft hast oder Werbung machst für etwas, dann musst du ja hier diesen Sponsor markieren. Dann du kannst die Verbreitung im Newsfeed entsprechend äh, unterbinden, zum Beispiel nach drei oder vier Tagen, wenn es nicht mehr aktuell ist. Und du kannst hier noch den Post über eingeschränkt oder öffentlich veröffentlichen. Dann haben wir hier auf der linken Seite noch die Dateiverwaltung. Das heißt, du kannst hier auch äh, entsprechende Assets hinzufügen und so weiter, die mit dir geteilt wurden. Oder hast hier Zugriff auf die Sound Collection. Äh. Ah, Hier muss ich noch so, das heißt, das sind alles Sounds, die von Facebook quasi freigegeben sind. Also die kannst du hier nutzen. Ich musste auch schon mal. Äh, Titel ersetzen, weil ich da im Hintergrund was äh, drin hatte, was leider nicht lizenziert war, Naja, Und habe dann mich einer dieser Genres und äh, Titel bedient. Bei der Monetarisierung geht es darum, dass äh, dein Content entsprechend äh, monetarisiert werden kann, beziehungsweise dass zum Beispiel in Videos wird bei dir dann Werbung gemacht und darüber erhältst du dann was. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, will ich nicht. Ich will nicht, dass fremde Werbung da in meinen Videos oder Posts und so weiter auftaucht. Und du brauchst auch, brauchst auch mindestens 10.000 Follower, um davon äh, profitieren zu können. Also lass das mal außen vor. Sehr interessant für größere Firmen. Dann haben wir hier in den Creative Tools natürlich das Live Dashboard. wo du ganz viele Informationen bekommst. Da kannst du dich einfach mal äh, durchklicken, dir das Ganze mal anschauen. Ich werde jetzt da nicht bis ins kleinste Detail gehen. Und hier hast du natürlich die Einstellungen der Seite, die Seitenqualität, die du dir anschauen kannst. Und was mich sehr fasziniert, ist dieses Postfach Plus. Ist im Prinzip auch wie bei der Business Suite, aber die Business Suite äh, die hat das ein bisschen anders dargestellt und hier beim Postfach Plus, das ist auch perfekt, um, um deine Kommentare und deine Nachrichten zu verwalten. Du hast hier den Messenger von deiner Seite, du hast die Facebook-Kommentare und die Posts, die du da verwalten kannst. Du hast die Posts von Instagram drauf und auch die Nachrichten von Instagram, die hier äh, drin sind. Und das ist ein großer Vorteil, weil du hier natürlich auch ein Verwaltungstool hast, wo du nicht dauernd hin und her switchen musst. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass du Instagram direkt im Browser mittlerweile nutzen kannst äh, mit einer vereinfachten Darstellung. Aber dann hast du wieder ein Tab und Tab und Tab und nächstes Tab offen. Und das ist natürlich nicht so ideal. Ne? Ich gehe mal hier zurück auf die Startseite, damit du diesen Überblick wieder hast. Hier oben hast du die Benachrichtigungen, die dir angezeigt werden. Und bei Instagram hast du auch genau die gleichen Möglichkeiten mit dem Unterschied, dass du hier Instagram-Konto hinzufügen musst. Also hier hast du nicht automatisch schon Zugriff drauf, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Business Manager, du Adminrechte dort drauf auch hast. Hier musst du das Instagram-Konto hinzufügen und das kannst du einfach über Konto hinzufügen und dann äh, kannst du die entsprechenden, wenn du die Rolle dafür erhalten hast, kannst du das hier auch entsprechend hinzufügen. Dich einloggen mit deinem Instagram-Konto und dann bekommst du hier auch die Zugriffe. Hier auch die Content-Sammlung, den Kalender, den du dir anschauen kannst, was äh, veröffentlicht wird, was veröffentlicht wurde und so weiter. Hier siehst du es natürlich so mit einem etwas weniger guten äh, Überblick. Ich wechsle mal auf den Ort schon. Also hier siehst du nur, wann genau veröffentlicht wurde und musst dann draufklicken. Nicht wie bei der Business Suite, wo du dann ein bisschen mehr siehst und eben auch hier bei Facebook im Kalender drin. Und hier natürlich auch im Kalender die entsprechende kleine Vorschau. Also das ist ein bisschen, geh mal weg hier. hier auf Instagram wechselst, dann hast du hier nur die Vorschau, aber halt eben nicht diesen diese diese Kalendervorschau, die kannst du auch nicht umstellen. Ne? Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Gut, ich hoffe, ich konnte dir beim Creator Studio ein bisschen was zeigen, wie das funktioniert. Ich gehe nicht bis ins kleinste Detail, dazu gibt es dann ein paar kleinere Videos, ist jetzt auch schon genug lange, natürlich mit diesen gut 10, 12 Minuten, die es jetzt schon geht.